Die übrigen Passagiere nehmen den nächsten Bus. Fahr weiter! <lacht> Komm, ja, du bist so ein Feini, so ein... So ein cooler Spieler. Wieso muss man campen, wenn man gut ist? Ganz ehrlich. Dann, dann soll er kommen, dann soll er mich so holen. Aber nicht wieder... Oh, ich muss campen. Guck, guck mal, ich muss campen. Ach, du bist da? Guck mal, hier. Ich muss aber wieder campen. Ich bin so ein ganzer Spieler. Wie meinte man so campen, Alter? Ja, hast, lass mich doch aussteigen. Mann, ey, hast <lacht> du <eine> Fackel <Fahrrad> wenigstens? <lacht> Wer hat da jetzt hier Pups? Ich, ich bin so ein Mensch, ich brauche Kopfhörer mit Ohrmusche, die ich so richtig raubt. Ich da. auch. mir habe ich so schön so ein Dumpf, dass ich draußen nicht höre. Schlag nochmal gegen deine Kopfhörer. Ich höre das bei mir. <lacht> Können wir uns Signale geben? <lacht> Nummer. <lacht> Soll ich den Titel lieber umändern in nur Coins-Spiel oder? I don't know. Von Coin. Viel Spaß beim Duschen gehen. Braucht man nicht. Braucht man das alles? <lacht> Der war so passend. <lacht> <fast. lacht> Braucht, Braucht man das, das? alles? Die laufen halt auch alle wieder auf einen Haufen, ey. Ein paar Sekunden später Okay, ich hab verloren Oder? Oder? Wieso kann ich den denn nicht werfen? Blöd. Wir sind ein Flashstarker Es ist der Rückwärtsgang drin Trotzdem fährt der ja, Eurem Bus macht hier Saltos Das gibt's nicht Tokyo <lacht> <lacht> Trip. Nein Guck, Nein, du, nein Was geht denn hier ab? <lacht> Junge, wohin willst du denn fliegen? <lacht> oh, Nimmer dann, du, oder was? Alter. Jetzt sachte nach unten. So wie die Scheiße das in der Toilette tut. I don't know. What can I do? What that's gonna say? It's to you. What is right? Or what is wrong? Leave me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. When, when dan aha viel spaß mit meinem coin ach mann guten morgen mann ja weh, weh, weh... <lacht> nein ist jetzt nicht sein scheiß ernst Ich bin schon mal weg. Also ich fand die roten Zahlen... Ey. Oh, hallo! Ja, ich reißt hier nicht die Stange runter. <lacht> oh, ich bin überhaupt noch viel der Arbeit jetzt. Da reißt hier einfach seinen Raumtrenner runter. Ich was soll ich denn mit. Beepung! Woller Krise! Sido, wie geht's? Warum fragen Sie mich denn schon wieder? Sido, du bist irgendwie weiblich geworden. Zeitschrift, alles über dieses Modell gelesen. Ich bin schon lange Busfan. Als Kind wollte ich Busfahrer werden. Ich habe immer gehofft, dass es einmal ein Busunternehmen Angel Shores geben würde. Und jetzt gibt es Ihr Unternehmen. Wer weiß, vielleicht bewerbe ich mich als Busfahrer. Brauche ich den Busführerschein, bevor ich mich bewerbe? Oder gibt es ein Trainingsprogramm, bei dem man den Führerschein macht? Sind die Busfahrer auch alle so Busverrückt? ich wollte gerade anfangen zu putzen. Red ruhig weiter. Och. Yo! Yo! Was denn noch alles gleichzeitig? Spiel. Oh, ich werde so sterben. Nee, es macht nicht Spaß zu sterben. Die hat die hat da auch eine Armbrust. Ganz kritisch. GG. Ey, du bist durchs Fenster geglitscht. Es gibt einen Bann. Er Fenster ist immer noch zu. Ich spiele auch bald Mar Marius Ponyhof, lol. Ich spiel auch bald My Little Ponyhof, Alter. Mach ich mit Basti zusammen das Let's Play. Der Mann mit dem Koks. Alles klar. Ich hinterfrag nichts mehr. Ähm, haben Sie noch ein bisschen was für mich? <lacht> <lacht> Aua, jetzt tut mir Finger weh, <lacht> die Tastatur gefingert 2, 3, Fahrgast nicht mitgenommen, wo denn, Mann? dann steigt doch ein und warte nicht eine halbe Stunde Oder was ist da der Rolli, <lacht> scheiße, kittisch <lacht> Bus Simulator Bus Simulator Bus Bus fahren, Bus nicht laufen Sir, haben sie zufällig einen Bus gesehen? Ich will euch doch nur ein besseres Leben hier ermöglichen. Da müssen sie nicht ständig ha ha ha machen. Ja, ich hab's verstanden. Wie, jetzt sagt nur einer ein Wort. 20, Emirates, 40, 50, ein Stack. Der Geldgeile, der Baustell. Mitarbeiter eures Vertrauen, ich mich euch perfekte Beton zusammen. Arbeitet tue ich hart, Tag und Nacht, von morgen früh bis äh, spät um 8 und jetzt sage ich gute Nacht. Also jetzt steige ich ein, das geht wieder ab. Was macht das denn für Sie? Ich steige in den Bus ein. Alter, pack jetzt alles, was ihr über bus simulator wisst. Jo. Jo. Wenn ich mal die nächste Heimstelle kommen sollte. Was geht mit diesem Spiel falsch? Geh weg! Nochmal! Jetzt hört mein eigener Bus an mir vorbei. Alter Omi, geht's dir gut? Ich glaub, lass das Lenkrad teile. Okay. Ach komm, ich übernehme, wenn du es nicht so. schaffst. Guck mal, da nimmst du einen großen. <lacht> ich <lacht> habe <900 lacht> <Fahr -Karte lacht> Ich hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Ja, ja, ja, ja, ja. Und der Weihnachtsmann ist echt. Na klar. Na klar. Und hier ist ein Foto von meiner Katze. Hier ist die Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Ich kann es euch sogar schon herausprophezeien, vorprophezeien. Guck mich nicht so hässlich an. Und du sei jetzt mal hier ruhig. Chinesisch gibt's hier nicht. Ich habe auch eine gute Nudel, okay? Und jetzt ist es mal gut hier. Einfach so, wie verdienst du dein Geld? <lacht> Ganz einfach erklärt, Alter. Es ist alles okay. <lacht> ich glaube, das war ein Zeichen gewesen, Jerry. Er hat sie durchgesetzt.